Sogar die Beatles werden blass davon. Yeah. Ich habe hier einen Platz im Grün gefunden. Mitten im Böhmerwald. Und hier können wir gleich mal ein Leuchtblech besichtigen. Im Gustavstal. Alte Papierfabrik ist das. Und das ist der Gustav? Nee, der klar. Die Papierfabrik Hamri ist das. Die Fabrik Hamri wurde in den Jahren 1882 bis 1884 von Julius Otto Petzold als eine Holzschleiferei gegründet für den Bau des Betriebes war die Waldmenge in der Umgebung und die Möglichkeit der Nutzung des Gefälles des Flusses Ulawa. Drei lange Kanäle brachten das Wasser in drei Tropinen, zwei Franci und eine Pelton, mit denen Strom für die Fabrik und Umgebung erzeugt wurde. Drei Schleifen und zwei Entwässerungsmaschinen erzeugten Holzstoff, nur zum Verkauf, nicht zur Weiterverarbeitung. Im Jahr 1892 wurde der Holzstoff nach Sachsen exportiert. Im Jahr 1901 ist die Fabrik in das Eigentum von Hugo Fischer übergegangen, der noch eine Papierfabrik im preußischen Schlesien hatte. 1905 wurde die Fabrik um einen Kesselraum mit einem hohen Schornstein erweitert, der ein architektonisch gelungener Bau ist. Hier beeindruckt hauptsächlich das schöne Ziegelmosaik. Ingenieur Petzold gründete am 25.09.1911 eine GmbH mit dem Namen Holzstoff und elektrochemische Fabrik Gustavsthal mit einem Stammkapital von 320.000 Kronen. In den Jahren 1912 und 13 wurden die Betriebsgebäude durch Anbauen eines Lagers für Errichtungen zur Herstellung von Sauerstoff- und Kompressorenräume, Werkstätte beim Kesselraum, Erweiterung der Holzsäuberung und der Holzstoffkammer erweitert. Es wurde ebenfalls eine neue Dampfmaschine gebaut. Füße abtreten ordentlich. oder aus! Wegen Unwirtschaftlichkeit wurde das Segen am 31.12.1975 beendet. Der Waldbetrieb gab die Zustimmung zum Abbau der Trocknungsanlage, aber durch fremde tschechische Personen oder alles, was ging, Abmontiert und weggefahren. Nächster Eigentümer wurde die JZD Landwirtschaftsgenossenschaft Janowice, aber ich kam zu keinen weiteren Reparatoren. Ja, und seitdem verfällt die Anlage. Ach und die haben immer noch einen Generator hier laufen. Das ist ein Generator. Die Leitungen, die arbeiten, sind sie doch noch. Nur dass sie jetzt den Generator hier in das kleine Häuschen gelegt haben. Ja, ich habe mir Kartoffeln geholt. Koch ich gerade eine große. Dummerweise habe ich nie dran gedacht, mir viel Quark noch zu holen. Ich wollte eigentlich mir Kartoffeln mit Quark machen. Aber ich habe mir gestern auch Wiener geholt, äh, heute auch Wiener geholt. heute Wiener mit Kartoffeln. Und Sämpf und Ketchup. Alles und dauert noch eine Weile. Muss mich mittlerweile mit Flickenschnauern bekniegen. Das Internet ist ziemlich knapp bemessen heute. Das ist sehr langsam. Da wäre ich wohl erst morgen, wo ich können oder also, wenn ich wieder zu Hause bin. Moin Leute, heute ist es nicht ganz so warm. Da äh, werde ich jetzt meinen Koffer mit hier reinnehmen, damit das hier ein bisschen angenehmer wird. Jetzt vorne wir den 11-12 Grad glaube. Aber. Um länger ohne Klamotten aufzuhalten, brauche ich doch Stoffe Es geht eben halt nichts gegen eine eigene Wasserleitung beim Campen. Ja, ich werde jetzt in Ruhe frühstücken. Dann lasse ich die Drohne noch mal fliegen. Ich wollte noch ein paar Aufnahmen von der Ruine machen. So, und dann werden wir uns heute Mittag, Nachmittag, ich frühstücke ja immer lange, mal langsam auf den Weg machen nach Zwiesel. Zwiesel ist im Bayerischen Wald. Jetzt sind wir ja im Böhmerwald, was die Verlängerung vom Bayerischen Wald ist. Die Zwiebel ist vor allem bekannt für sein Glas und seine Schnapsbrennereien. Und ich war vor, wann waren wir denn da? 20, vor 20 Jahren? Also länger. 92, 90, 90, 93 waren wir mal dort. Jedenfalls Zwiesel ist bekannt für seine Schnapsbrennereien und seine Glasbläser. Und wir waren vor mittlerweile sind es fast 30 Jahre oder so, 92, 93 irgendwann in der Drehe war ich mal da. Und dort haben wir auch so eine Verkostung mitgemacht in seiner Brennerei. Und bei der Verkostung habe ich Blutwurz auch gekostet und kam auf den Geschmack. Ich habe mir natürlich eine Flasche mitgenommen. Und irgendwann, die waren dann schon lange alle, ein paar Jahre später, kam ich mit einem Kollegen ins Gespräch. Der trank sowieso immer, immer ziemlich viel. Und wenn die Fäde gemacht hatten oder so, war Alkoholiker kannst du nicht sagen, weil auf Arbeit war er immer stirn Da hat er bloß, wenn die gefeiert haben oder sowas, da war Kasten Bier für, für eine Person wenig. Jedenfalls, der hatte immer bestellt, auch, auch, auch diesen, diesen Blutwort. Kriegt er das immer im 5 Liter Kanister geschickt und hat dann auf alle seine Bekannten und, und Kumpels verteilt. Der ist aber schon lange nicht mehr bei uns und da habe ich jetzt auch schon ewig kein Blutwurz mehr getrunken. Und naja, und wenn wir jetzt hier in der Nähe sind, Büngerwald ist ja die Verlängerung vom Bayerischen Wald. Dann fahr ich gleich mal dort vorbei und hol mir eine Pulle. Ja, am besten sah die Werksruine so im Halbdunkel aus, als die Sonne noch kam. Der Mond ist jetzt ziemlich klein, da macht ja wenig Licht heute. Da sah es wirklich so aus, als ob da jeden Moment eine herde Zombies rauskommt. 9 Meter Höhe. Warnung, weniger als sechs Satelliten. 0 Meter Entfernung, 75% Akku, Aufnahme gestartet, Entfernung, 65% Akku, So, ja, jetzt haben wir hier schön schönen Blick über den Böhmerwald. Allerdings ja. oh, ziemlich neblig. Ich bin jetzt wieder aus Tschechien raus und bin jetzt auf der deutschen Seite vom Böhmerwald, dem Bayerischen Wald. Und hier haben wir das Schnapsmuseum, die Gläserne ist die und die besuchen wir jetzt mal. In Böbrach bei Bodenmais, im Herzen des Bayerischen Waldes, steht ein Schnapsmuseum, die gläserne ist in einer großen Halle werden in einem Dorf aus urfessischen Häusern wertvolle historische Exponate aus der Geschichte der Schnappzahlstellung gezeigt. Zu sehen gibt es unter anderem Originalstöß, Bitterkupfurte Bräuterlabor, Kräuterlabor, Brotzeitstübel, Schwarzbrennerhütten. Museumsladen mit Gratisverkostung. So und hier vom Cash. Das ist ein äh, mysterie cache Gibt es noch zu sagen? Eine anschließende Wanderung durch den Eichenhain zur Böbrachmühle. Hilft den Promillestand wieder merklich zu senken. Die Böbrachmühle am Rotbach ist eine der letzten mit Wasserkraft betriebenen Sägewerke in Bayern. Wer immer noch nicht nüchtern ist, kann von hier aus weiter zur Rotbachmühle, im Klammer Regen, wandern. Dort findet ihr auch RML Rotbachmündung. Und den Blutwurz trinken wir jetzt auf der Weiterfahrt. Und dann haben sie mir noch einen Stift mitgegeben, kann man immer mal gebrauchen. Und so ein Einkaufswagen Ausgangspunkt des Cash ist natürlich nicht versteckt. Habe ich aber wohl selber nochmal geguckt. Da ist okay. Und jetzt laufen wir mal zur Böbrach mühle Das ist die letzte mit Wasserkraft betriebene Mühle in Bayern. Ja, wie gesagt, Schaubrennen war heute nie. Das machen die durch am Wochenende, wenn viel Betrieb ist. Und von daher, ich habe Blutwurz mitgenommen und Bärwurz. Und das reicht erstmal. Das also, sollte eigentlich da sein, am 4. Mai zuletzt zwingen? Aber im August hat einer geschrieben, durch die Baunzellenarbeiten ist das Tisch nicht mehr ausfindbar. Sieht ziemlich wüstig aus. Also bin ich wahrscheinlich mit der Bank hier an der richtigen Stelle und muss bloß ein suchen. Ich habe jetzt vor und hinter der Bank alles abgesucht, Kindlein, entweder es betrifft, aber da drüben haben sie ja nicht abgeholzt, das muss schon die Bank sein, Was oh, hängt da mal hier. Ich habe hier am Rand von Pilsen jetzt einen kleinen Parkplatz gefunden, wo ich die Nacht verbringe. Und jetzt holen wir uns hier noch einen Cash. Wir suchen nach dem dumpfischen Baumsturm, äh, ja, hier, vom vermoosten Baumsturm. Nein. Ha, gefunden. Wir Bin gerade wieder beim Bilder reinziehen. Ich habe ja heute früh was Feines gekauft. Den guten Blutwurz. Seit vielen Jahren mal wieder ein Blutwurz. Wie der österreichische Zichner aus Zürbenschnaps, der auch sehr gut schmeckt. Ist das die reinste Medizin? Eigentlich super gegen fast alles. Und 50 Prozent. Da verbrennt quasi schon sämtliche Krankheitserwege, wenn du den schon mal trinkst. Wenn Sie den schon nur einatmen. Mit meinem Video geht es schon wieder los. Die fängt automatisch an aufzunehmen, sobald ich starte. Ich hatte ja den kurzen Flug gemacht. Hatte, dann hatte die während dem Flug doch noch genug Satelliten gefunden und einen Homepoint gesetzt. Da der Homepoint aber dann... Meines Erachtens zu nah an einem Baum ran war, hatte ich ein bisschen Angst und bin nochmal zurückgeflogen und habe hier nochmal vorm Auto gelandet. Der zweite Start lief gut. Bin ich eine schöne Runde gefahren, hatte Hat er hier auch 1680 KB gespeichert, aber Fehler beim Jetzt kann ich gleich versuchen, das sinkt der Römer, ja. Ich, ich hier. Immer leicht mal verplatten. Ich habe ja am Rand von Pilsen einen kleinen See gefunden. Da fahre ich ein Stück weg an den Hauptplatz. Und jetzt holen wir uns hier noch einen Cash. Der ist so jetzt noch 130 Meter im entfallen. Mhm. Wir suchen noch im dumpflichen Baumsturm, äh, mousigen, vermoosten Baumsturm. Oh